Salut, bienvenue mes amis, so cooles Quickies, schnelle Filmtipps. Heute geht es mal ein bisschen gruseliger zur Sache. Und zwar mit einem Film aus dem Horrorgenre. Genauer gesagt, mit dem zweiten Teil von Fans der Teufel. Bevor ich euch diesen Film näher vorstelle, geht zunächst jedoch, wie immer, ein Dankeschön über den Äther, heute wieder an den Filmverleih Studio Kanal, Label Studio Kanal, durch welchen es mir abermals möglich ist, euch diese Filmempfehlung anschaulich präsentieren zu dürfen. Daher, Vielen Dank für die freundliche Unterstützung. Tanz der Teufel 2 ist einer jener Filme, die man sehr gut sehen und verstehen kann, auch wenn man den ersten Teil zuvor nicht zu Gesicht bekommen hat. Denn er beginnt mit einer Rückblende der Ereignisse des ersten Teils und knüpft danach nahtlos an das vorherige Geschehen an. Daher jetzt mal kurz eine kleine Zusammenfassung des ersten Teils, damit ihr wisst, worum es bei Tanz der Teufel überhaupt geht. Eine fünfköpfige Freundesklicke macht Urlaub in einer abgelegenen Waldhütte und plötzlich geschehen paranormale Dinge. Es beginnt eine Bodenluke zu klappern und für kurze Zeit verhält sich ein Gruppenmitglied plötzlich völlig unnormal, da wohl ein Dämon vorübergehend Besitz von diesem ergriffen hat. Nach diesem Zwischenfall beruhigt sich allerdings erstmal wieder alles, doch plötzlich fliegt unerwartet die Bodenluke zum Keller auf, sodass sich zwei Mitglieder, Scotty und Ash, dazu so entschließen, in den Keller hinunterzugehen. Dort finden sie neben einem alten Tonbandgerät ein antikes Necronomicon. Als sie wenige später den Tonbandaufzeichnungen lauschen, hören sie die Stimme eines Wissenschaftlers, der den genauen Inhalt des Buches wiedergibt, welches einst in sumerischer Sprache verfasst wurde und außerdem morbide Zeichnungen beinhaltet. Es stellt sich dann heraus, dass das Geschriebene über Dämonen und Wiederauferstehung von Toten erzählt. Doch besonders das Abspielen des Tonbandgeräts erweckt erneut dämonische Kräfte die nun immer unkontrollierbarer werden und die Freunde allesamt in eine gefährliche sowie ausweglose Situation bringen. Soweit nun erst einmal die Zusammenfassung des ersten Teils, welcher 1979-80 entstand und an dessen Ende der zweite Teil, der 1986 gedreht wurde und um welchen es heute, wie gesagt, geht, nach einer kurzen Rückblende der damaligen Ereignisse nahtlos an diesen anknüpft. Die Rückblende zu Beginn von Tanz der Teufel 2 zeigt, wie die Dämonen schließlich in die Waldhütte eingebrochen waren und Eschs Freundin Linda in den nahegelegenen Wald verschleppten. Bei dem Versuch, diese zu retten, wurde Esch jedoch von ihr angefallen, da auch sie letztlich dämonisch besessen war. Er konnte sich zwar schließlich retten, doch am darauffolgenden Morgen wurde auch er von der übernatürlichen Kraft angegriffen. Anbei bemerkt, aufgrund rechtlicher Probleme konnten und durften dabei jedoch keine Szenen vom ersten Teil verwendet werden, so dass sich der Regisseur dazu entschloss, die Rückblende vollkommen neu zu drehen. Denn er wollte damit gewährleisten, dass sollten einige den Vorgänger nicht gesehen haben, die Fortsetzung dennoch gut nachvollziehbar ist. Und nach dieser Rekapitulation geht Tanz der Teufel dann auch sofort in die zweite Runde. Der deutsche Titelzusatz, jetzt wird noch mehr getanzt, klang für mich dabei immer ziemlich reißerisch. Eben wie es sich so oft mit deutschen Filmtiteln zu ausländischen Produktionen verhält. Der amerikanische Originaltitel klingt da schon deutlich ansprechender und auch spannender. Dead of Dawn, also Tod bei Dämmerung. Und auch wenn es toll ist, dass hier abermals Bruce Campbell die Hauptrolle des Ash übernahm, so ist das Ganze vom äußeren Erscheinungsbild wiederum etwas irritierend. Denn man darf ja nicht vergessen, dass Tanz der Teufel 2 da weitergeht, wo der erste Teil aufgehört hat. Uns den Zuschauern wird also suggeriert, dass wir uns eigentlich noch zu Beginn der 1980er Jahre befinden. Nur irgendwie schaut Hauptdarsteller Bruce Campbell plötzlich markanter, gereifter aus und nicht unbedingt wie jemand, der gerade mit dem College fertig geworden ist. Das allerdings fällt eigentlich nur ins Gewicht, wenn man noch den ersten Teil vor Augen hat. Und dadurch, dass die Zusammenfassung eh nachgedreht werden musste, passt das dann eigentlich auch schon wieder und stört nicht wirklich. Zudem fällt dadurch ebenfalls nicht auf, dass die Rolle bezüglich Eschs Freundin Linda mit der Schauspielerin Denise Bixler umbesetzt wurde. Was geschieht nun also im zweiten Teil von Evil Dead? Nachdem Esch zum Ende des ersten Teils von irgendeiner körperlosen Macht angegriffen wurde, sieht man jetzt, wie er durch den Wald geschleudert wird und kurz darauf selbst für einige Zeit besessen ist, was sich jedoch mit Aufgang der Sonne wiedergibt. Und eigentlich möchte er jetzt raus aus dem Wald, doch er sieht, dass die Brücke total zerstört wurde, woraufhin ihm keine andere Wahl bleibt, als zurück zur Hütte zu gehen. Dort wird er noch am selben Tag vom wiederauferstandenen Körper seiner verstorbenen Freundin Linda attackiert, mit dem Ziel, Ash um die Ecke zu bringen. Diesem gelingt es jedoch, die Verfluchte endgültig zu vernichten. Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass sich die Tochter des Professors auf dem Weg zur Hütte befindet, um mit ihrem Vater weiter an dem Necronomicon zu forschen. Begleitet wird sie dabei von ihrem Freund Ed. Als sie an der kaputten Brücke ankommen, treffen sie auf ein Pärchen, das ihnen hilft, trotzdem zur Hütte zu gelangen, sodass sie letztlich zu vier dort ankommen, auf den scheinbar irren Esch treffen und natürlich glauben, dass er ein gefährlicher Typ ist. Doch nachdem die vier ihn überwältigen und in den Keller sperren konnten, werden sie auf das Turmbandgerät aufmerksam und erfahren so, was überhaupt los ist und merken dadurch, dass von Esch keinerlei Gefahr ausgeht, sodass sie ihn kurz darauf aus seinem Verlies befreien und sich mit ihm zusammentun, um gegen die dämonischen Kräfte zu kämpfen. Von der eigentlichen Grundhandlung her ändert sich dann, verglichen mit dem ersten Teil, eigentlich auch nicht wirklich viel und weckt mitunter sogar Erinnerungen an Szenen des ersten Teils. Allerdings sind sie wohl nicht so krass wie beim Vorgänger umgesetzt worden, was jedoch nicht heißt, dass er eine billige Fortsetzung dessen ist. Ganz im Gegenteil, er kann sich richtig gut sehen lassen und gehörte für mich persönlich daher immer zu jenen Fortsetzungsfilmen, die nicht lediglich als billiger Abklatschzuschauer erneut ins Kino locken wollten, sondern echt Spaß machen. Und dieses Mal hatte man bei Evil Dead dann halt ein wenig mehr aufs Slapstick gesetzt und dieses Konzept ist meiner Meinung nach gut aufgegangen. Wenn man sich jetzt natürlich den Trader dazu so anschaut, ist das selbstverständlich kein Vergleich zu heute, wo alles im Nachhinein mit visuellen Effekten am Computer versehen wird, aber das macht gerade auch den Reiz aus, denn das war noch echte Handarbeit. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. So zum Beispiel drehte man die Innenaufnahmen der Hütte in einer Sporthalle, wobei die zweite Etage auf Fehlen stand, um somit sowohl ein Ober- als auch Untergeschoss bilden zu können. Den rechten Arm konnte Hauptdarsteller Bruce Campbell tatsächlich nicht bewegen, da eine eingeschobene Stahlplatte dafür sorgte, dass sein Handgelenk versteifte, eben da man den Film so realistisch als möglich erscheinen lassen wollte. Und als in der einen Szene Henrietta's Kopf zerplatzt, handelte es sich hierbei um eine echte Explosion, so dass währenddessen jeder den Raum verlassen musste, damit niemand zu Schaden kommen konnte. Das waren jetzt nur mal so einige Beispiele, um anzusprechen, wie Film damals generell funktionierte und zu verstehen war. Nämlich als echtes Handwerk, wo man auch noch Köpfchen brauchte und Einfallsreichtum gefragt war. Etwas, das in der heutigen Zeit leider kaum mehr vonnöten ist, das hat aber eben auch gerade und besonders den jeweiligen Filmen Charme und eine eigene Note verliehen, sodass diese die Bezeichnung Klassikers zu Recht verdient haben, wenn es denn so ist. Somit auf jeden Fall ein Sam Raimi-Film, der es allemal wert ist, angesehen zu werden, besonders wenn man Horrorfilm-Fan ist, denn da gehört es dann eigentlich auch schon zum sogenannten Pflichtprogramm. Und solltet ihr jetzt auf Evil Dead 2 Lust bekommen haben, so könnt ihr ihn, neben einigen Streaming-Diensten, auch am 22. Dezember 2022 auf einem Privatsender sehen. Den Link dazu findet ihr, wie immer, in der unteren Videobeschreibung. Bis dahin, und Abentomisami, mes eure Kulle.